Wie ist das mit dem Zoll? Muss ich unter 22 Euro einkaufen? Oder muss ich eine Geldstrafe zahlen, wenn der Warenwert über 22 Euro liegt? Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video! Heute gibt es wieder ein Unboxing und ich werde eure Fragen zum Zoll und den Lieferzeiten beantworten. Bleibt also am besten dran. Erst machen wir das Unboxing. Wie ihr schon gesehen habt, wird, da ist das auch ein äh, Louis Vuitton Multi Pochette. Das ist eine sehr beliebte Tasche, deshalb habe ich mir die jetzt zum dritten Mal bestellt in einer anderen Variante. Ich hoffe, die gefällt euch auch. Machen wir das mal auf und gucken mal, was das für eins ist. Wie man schon erkennen kann, ist das eine weiße Tasche und... Wow, das ist echt super. Also die Farben, das ist grau-weiß, wie ihr seht. Schauen wir uns jetzt mal die Tasche von innen an. Die Taschen sind immer ineinander gepackt. Ach, was ist denn da? Da ist etwas Rotes, das schaue ich mich später genauer an. Holen wir das mal raus. So, man sieht schon, Innenfutter ist rot. Bei manchen ist es braun, bei manchen ist es ja doch braun. Und hier, das ist die kleinere Tasche. Schauen wir uns das auch mal genauer an, ja an den Griffen ist immer ein Louis Vuitton Zeichen, da innen ist alles mögliche noch drin, das ist die runde Tasche, die finde ich ganz toll, weil bei manchen ist das sehr verkrümmt, da ist auch wieder das Louis Vuitton Zeichen, machen wir das mal auf, innen ist es wieder rot natürlich, muss immer zueinander passen, das ist sehr weich, fühlt sich das an. Und das auf und zu zu machen, finde ich eigentlich auch ganz einfach. Manche gehen schwer auf und zu. Das ist halt von der Qualität dann. Die Qualität ist wirklich sehr gut bei der Tasche, merke ich. Da ist die Karte. Die ist auch nicht bei jeder Tasche dabei. Also, das macht die Qualität aus. Ne? Hier ist jetzt der Gurt. Voila! Das ist das Wichtigste von allen. Wow, die Farbe ist wirklich schön und die Qualität auch. Der Gurt ist wirklich sehr dick und wirklich sehr schön. Hier ist nochmal weiß am Ende, wie man sieht. Das passt zur Tasche. Schauen wir uns mal noch diese Tasche an. Da kommt noch die Kette raus. Zu dieser Kette sage ich gleich noch was. Wie ihr seht, kann man die nicht befestigen. Das ist bei der blauen Tasche genauso gewesen. Das zeige ich euch beim Vergleichen gleich. Ja, die Kette ist eigentlich ganz hübsch. Aber wie gesagt, man kann sie nicht befestigen. Hier ist noch das Etikett. Kurz zu der Frage, wann die Taschen ankommen, wie lange die Lieferzeit ist. Die Lieferzeit ist circa zwei bis vier Wochen, so habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Die Angabe vom Hersteller ist aber ein bis zwei Monate. Achtung, es kann auch mal länger dauern als vier Wochen. Deshalb auch die Angabe vom Hersteller. Es kann also auch mal zwei Monate dauern, aber meistens kommen die Taschen in zwei bis vier Wochen an. Zurück zur Tasche. Die Tasche ist wirklich wunderschön, wie ihr seht. Das geht auch wieder ganz leicht auf und zu, genau wie die anderen Taschen. Der rote Fleck, das ist äh, kein Fleck, sondern nur ein Faden, das kann man ganz leicht abmachen. Ansonsten finde ich die Farbe top. Jetzt schauen wir im Vergleich mal die anderen Taschen dazu an. Ich liebe diese Farbübergänge bei der blauen Tasche. Da ist auch diese Wolke mit drauf, die finde ich wunderschön, wirklich. Aber diese braune Tasche hat wirklich die beste Qualität von diesen drei Taschen. Man sieht auch schon, bei der blauen und bei der weißen Tasche sind sie innen rot, bei der braunen Tasche ist sie auch innen braun. Da kommt auch die Karte schon mit raus. Die blaue Tasche hatte keine Karte mit dabei, obwohl die weiße und die blaue Tasche vom selben Hersteller sind. Jetzt kommen die kleinen runden Täschchen raus. Ihr seht, bei der blauen äh, guckt der Rand ein bisschen raus, bei der weißen ist das nicht so. Die sind innen rot und das braune ist innen braun und sogar aus Leder. Das, ist wirklich, das macht wirklich die Qualität auch aus geht auch wirklich viel sanfter zu als die anderen. Kommen wir zum wichtigsten Thema, das sind die Gurte. Bei der weißen Tasche zeige ich gerade noch die Karte, aber ich zeige euch auch im Vergleich noch mal die rosa Gurte nebeneinander. Der blaue Gurt fühlt sich wirklich sehr, sehr dick an und weich an und ähm, es glänzt auch wunderschön. Die blaue Tasche und die weiße Tasche sind beide von Bova. die braune Tasche hingegen ist von Wish. Jetzt seht ihr rechts die Tasche von Vowa in Weiß und links die Tasche von Wish in Braun. Und zwar unterscheiden sich die Gurte in ihrer Qualität. Man sieht, die Tasche von Vowa hat den dickeren und qualitativ hochwertigeren Gurt als der von Wish. Übrigens ist die Tasche von Wish, also die braune Tasche, leider ausverkauft. Und die Taschen auf Vowa werden auch immer teurer. Ich glaube, das liegt an Corona. Leider funktionieren auch die links nicht, die ich hier poste. Deswegen schreibe ich noch den Namen vom Hersteller hier rein, damit ihr die Tasche vielleicht noch über den Hersteller finden könnt. Zurück zum Video. Hier seht ihr die Ketten von den Taschen. Und zwar sieht man hier direkt bei der braunen Tasche, dass sie einen Haken hat sodass man das an der Tasche befestigen kann. Die anderen Taschen haben das nicht, die Ketten haben das nicht. Dafür sieht man bei diesen Karabinenhaken, dass die braune Tasche keine LV-Schrift hat. Und die blaue Tasche und die weiße Tasche haben diese LV-Schrift drauf. Das Logo von Louis Vuitton haben die Taschen bei LOVA. Jetzt kommen wir zu eurer meistgestellten Frage, wie ist das mit dem Zoll? Muss ich unter 22 Euro einkaufen oder muss ich eine Geldstrafe zahlen, wenn der Warenwert über 22 Euro liegt? Vorab müsst ihr wissen, dass ich nur von meinen eigenen Erfahrungen erzähle. Ich persönlich hatte bis heute gar keine Probleme mit dem Zoll. Ich habe auch mehrere Sachen schon über 22 Euro bestellt und ich habe gar keine Probleme damit gehabt. Ich musste kein einziges Mal zum Zoll gehen und irgendwelche Geldstrafen zahlen oder so. Also alle Taschen kamen ohne Ausnahme an. Hier sieht man, dass der Boden von der blauen Tasche und der weißen Tasche etwas höher ist als von der braunen Tasche. Die Qualität von der braunen Tasche ist auch viel besser. Die ist weicher als die weiße Tasche, die ist ein bisschen härter. Wenn ihr noch einen Louis Vuitton Multi Pochette, wie zum Beispiel die hier sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare. Morgen vergleiche ich wieder drei Taschen miteinander, allerdings gibt es diesmal zwei Unboxings. Abonniert also meinen Kanal, um keine weiteren Videos von den neuesten Taschen und Verlosungen zu verpassen. Ihr könnt mich auch auf Instagram abonnieren, auch da versuche ich auf alle Nachrichten von euch zu antworten. Also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!